So, hallo, nachdem das gestern im Hangout mit Carla ja nicht so rund lief und ich ziemlich wirr war, wollte ich jetzt nochmal äh, geordnet äh, eine Einführung ins Grivner äh, aufnehmen. Jo, und hoffen, dass heute auch die Technik mitspielt und, äh, ja, je nachdem, wie meine Stimme, meine Energie und äh, vor allem auch meine Konzentration mithält, kann es sein, dass das, äh, Endeffekt dann mehr als ein Teil wird, dass ich also mal irgendwann unterbrechen muss. So. Was habe ich vor? Ähm, ich möchte den Aufbau von einem Scrivener-Projekt äh, für Leute, vor allem für Leute, die von Word oder äh, Open oder LibreOffice umsteigen, nochmal äh, ja, von Anfang an erläutern, äh, worauf man achten muss, äh, im Prinzip also vom Anlegen eines Projektes äh, bis hin zum äh, Export oder wie das halt unter Scrivener auch heißt, Compile. Ähm, ich zeige das Ganze mit äh, Scrivener auf Windows, der aktuellen Version. Ähm, ja, äh, ich arbeite zwar meistens mit Scrivener unter Linux, äh, allerdings hat Linux noch ein paar Mac mehr als äh, Scrivener unter Windows und Mac habe ich nicht in, im Haus, äh, das heißt, ja, also die paar Grundfunktionen, die ich zeige, die treffen aber auch für die Mac Versionen zu und eben für Windows und Linux. Wenn ich, wenn es Probleme mit Linux beispielsweise gibt, die ich kenne, dann versuche ich mich daran zu erinnern und die dazu zu sagen. So, und dann versuche ich jetzt auch mal loszulegen mit dem Screenshare und hoffen dass es heute funktioniert. Wo haben wir es? Hier. So gut. Also, das ist jetzt der ähm, Bildschirm, den ihr seht, wenn ihr quasi Scrivener das erste Mal startet. Äh, ihr werdet aufgefordert, ein Projekt anzulegen. Ein Projekt und das Scrivener ist immer eine äh, Zusammenfassung von Einzeltexten aber im Endeffekt auch nicht wesentlich etwas anderes als beispielsweise ein komplettes Word-Dokument, warum ich jetzt sage Einzeltexte, das liegt halt daran, wie Texte in Scrivener an sich organisiert sind. So. Zuerst wird man aufgefordert oder man kann sich ein interaktives Tutorial ansehen, das machen wir jetzt natürlich erstmal nicht. Und dann kann man sich hier verschiedene äh, linke Hand verschiedene Templates raussuchen. Es gibt einen Grundstock an Templates, damit Scrivener zusammen ausgeliefert wird. Ich habe hier jetzt schon ein paar Templates immer mehr drin, weil ich die nachinstalliert habe. Man kann im Internet nach Templates suchen. Man findet da jetzt natürlich nicht so viele wie für Word oder für Open bzw. LibreOffice, aber es gibt da schon ein paar ganz sinnvolle Templates, auf denen man seine eigenen Projekte aufbauen kann. So und ähm, ich baue diesen Hangout oder besser gesagt dieses, diesen Screencast ähm, jetzt mal auf einem Scrivener-Projekt auf, indem ich äh, dem ich eben ein Projekt anlege für ein Essay, dass ich demnächst schreiben möchte oder schreiben muss. Allerdings ähm, gilt alles, was ich sage, ähm, für alle anderen Projektarten eigentlich auch. Also auch wenn ihr jetzt ähm, eine Kurzgeschichte schreiben wollt, wenn ihr ein längeres literarisches Werk schreiben wollt, alles, was ich jetzt sage, könnt ihr auch darauf hingehend anwenden. Allerdings werde ich jetzt das Template äh, namens Undergraduate Humanities Essay anwenden. Und ihr wählt entsprechend wahrscheinlich ein anderes Template aus. Oder ihr startet mit Blank, also ihr startet ganz von, von vorne. So. Dann muss ich es natürlich erstmal sagen, wo ich es denn gerne, gerne hingespeichert hätte. In meinem Fall Speichere ich das an den Ordner meines aktuellen Moduls und gebe ihm mal den Namen TMA02. So und mit Create werde ich das äh, Projekt anlegen, allerdings kann ich hier auch äh, könnte ich hier auch äh, die letzten Projekte öffnen. Äh, ja, die ich halt zuletzt benutzt hatte. So, oder andere mit Open Existent Projekten, andere Projekte. So, aber wir gehen, ich gehe jetzt mal hier auf Create. So, und dann öffnet sich hier ein leeres, weitgehend leeres Projekt. Äh, ich sehe hier an linker Hand, habe ich den. Binder, der ist relativ wichtig für die Arbeit mit Scrivener. Und im Binder sind schon einige Dokumente angelegt. Erstmal hier dieses About-Dokument, das mir erklärt, äh, wie ich mit dem Undergraduate Humanities Essay arbeiten kann. Dann habe ich hier einen Ordner Essay, also das ist quasi äh, der Ordner, in dem dann alle meine Texte, an denen ich arbeite landen im Endeffekt. Dann habe ich hier ein Dokument namens Title, ein Ordner namens Main Content und ein Dokument namens Body. Und ich habe noch einen weiteren Ordner namens Research. In dem liegt beispielsweise liegt schon mal so ein PDF, das mir anzeigt, wie das Dokument, das ich mit diesem Template anlege, später aussehen könnte. Dann gibt es noch zwei weitere Ordner, die sind bislang leer. Das ist der Ordner Notes, der Ordner Ideas und dann noch ein Mülleimer. So. Das erste, was ich jetzt natürlich machen muss, ist, dass ich mir überlegen muss, wie oder was ich machen sollte, was was ich eigentlich immer mache zuerst mache, bevor ich mit der Arbeit anfange, mir überlege, äh, wie muss ich denn mein äh, Dokument im Endeffekt strukturieren. Also ich überlege mir erstmal das Grundgerüst, äh, wie ich es dann im Endeffekt auch formatieren möchte. Und das sieht dann so aus, dass ich beispielsweise hier noch einen weiteren Folder anlege. Der ist dann meistens hier nicht in der richtigen Hierarchieebene, wenn man den anlegt, das heißt, den muss man nochmal verschieben. So, und den, den nenne ich dann mal Part. Ne. Oder ich würde gerne, wenn jetzt gerade mein Rechner nicht streiken würde. Warten wir einen kleinen Moment. Ich ich glaube, ich habe es schon erwähnt, dass ich heute technische Schwierigkeiten habe oder nicht nur heute. Also ich nenne das jetzt mal Part 2. Den Ordner nenne ich Part 1. Und dann lege ich mir noch einen dritten Ordner an. Den nenne ich mir Bibliography und verschiebe ihn dann aber auch erstmal wieder in die richtige Ebene. So, und ihr seht jetzt schon, hier hat er mir, ähm, also die Reihenfolge, äh, wie die Ordner jetzt sind, gefällt mir natürlich nicht unbedingt, weil äh, die Bibliography, die kommt natürlich ans Ende eines Essays. Und jetzt klicke ich hier auf im Binder auf Essay, also auf den, den Oberordner meines Projektes, und habe dann hier die Ansicht äh, mit dem Korkboard. Äh, das fällt mir gerade die richtige Übersetzung ins Deutsche nicht ein. Äh, weiß nicht, schwarzes Brett oder so oder weiß White, Whiteboard. Und verschiebe hier äh, einfach mal so meine Teile in die Reihenfolge, in die ich sehr gerne hätte. So. Part 1 habe ich schon ein Textdokument oder einen einzelnen Untertext drin liegen. Das gleiche mache ich jetzt hier mal für Part 2. Ähm, hier wird im Endeffekt die Überschrift meines Kurzessays auch äh, der Titel dieses Textes sein. Ebenso hier und hier. Hier ist, ähm, ich weiß nicht, ob man es hier so gut erkennen kann, ähm, aber diese beiden Texte, die haben jeweils ein anderes Icon, und das sagt mir, als jemand, der sich immer noch nur relativ dilettantisch mit äh, Scribner auskennt, dass hier mit zwei ganz unterschiedlichen äh, Arten, wie diese Texte formatiert werden, zu tun haben habe. Deswegen lösche ich diesen diesen Body mal und lege dann noch mal einen ganz normalen mit New Texten ganz normalen Text an. kommen nämlich manchmal dann einfach sehr merkwürdige Formatierungen bei raus bei diesem Template. Ja und wieder das kleine Halte Wartesymbol. Jetzt gut. So Überschrift des ersten Kurzessays. So und dann lege ich auch unter der Bibliographie nochmal Text dann nenne in References so also das ist ein relativ übersichtliches Projekt mit äh, nur drei Ordnern und in diesen jeweils drei Texten drin und ich wollte mir jetzt eigentlich hier mal kurz noch etwas Blindtext reinlegen ähm, und Das blöde, wenn man das Ganze als Hangout macht, dann kommt, kann man das hier nicht später so einfach rausschneiden. Oder vielleicht kann man es ja auch doch. Aber egal. So, jetzt lege ich mir mal hier ein bisschen Blindtext rein, da auch. Und äh, bla bla laber. Okay. So, ähm. Die Sache ist jetzt also, warum, warum wende ich das eigentlich so an, äh, während ich im Word habe ich ja alles in, in, in einem großen Text und manche mögen das viel praktischer finden, ich finde es nicht praktischer, weil man da ja doch relativ schnell äh, den Überblick über längere Texte verliert und sich auch immer einen Tod scrollt. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich sehr angenehm, hier mit Scribner erstmal mir im Binder die Struktur meines Projektes anzulegen. Gerade bei längeren Sachen finde ich das sehr angenehm, äh, auch wenn ich längere Artikel schreibe. Und dann habe ich äh, hier eigentlich immer eine prima Übersicht. Und man kann dann auch beispielsweise sagen, ich möchte, äh, ja dass, nie, dass mein Text nie länger ist als eine Bildschirmseite. Damit ich halt eben den Überblick behalte. Und wenn mein Text doch mal länger wird, weil ich einfach drauf losgeschrieben habe, dann kann ich hier mit dem Cursor beispielsweise irgendwo in den Text reinklicken. Und dann gibt es unter Documents die Option Split at Selection. So, und dann macht mir Scrivener automatisch aus dem, was ein Text war, macht es mir zwei Texte. So. Aber das möchte ich jetzt mal gerade.. Löschen und mit diesem einen Text weiterarbeiten. So, ähm, die Sache ist ja, so was man jetzt hier gerade nicht sieht, was ich nicht anhatte, jetzt aber mal anmache. so Es gibt ja noch einen Inspektor, den habe ich normalerweise an der rechten Seitenleiste. Und hier kann ich mir beispielsweise immer äh, reinschreiben, was der Inhalt dieses Dokuments ist oder dieses Subtextes ist. Und ähm, ja, hier kann ich dann beispielsweise reinschreiben: Kurz-Essay zur Quellenanalyse. Um, das Schack um, so das -Haus. so dann weiß ich immer beispielsweise auch wenn ich in die um, in die Übersicht gehe mit welchem Textteil habe ich es hier jetzt genau zu tun also gerade wenn ich wirklich mit, ähm, mit längeren Texten zu tun habe, wo ich wirklich die Übersicht verlieren könnte, kann ich mir so für die einzelnen Teile äh, diese Übersicht verschaffen. Außerdem kann ich äh, kann ich in dem Binder dann auch noch fest äh, noch dem Textteil einen Status zuordnen. Beispielsweise wäre halt To-Do ein Status oder First Draft, wenn äh, der Textteil erstmal abgeschlossen ist, aber noch überarbeitet werden muss und das geht dann natürlich bis zum Final Draft oder alles ist fertig. So. Zudem kann ich mir hier äh, immer noch äh, Referenzen anlegen fürs gesamte Dokument oder also für für dieses spezielle Dokument oder für das gesamte Projekt und äh, ja theoretisch. Also hier sind es Referenzen, äh, je nachdem, wenn ich ein anderes eine andere Vorlage nehme, sind das hier Notizen. Äh, Referenzen sind das hier natürlich hauptsächlich, weil das jetzt eine, die Vorlage für ein, ja, wissenschaftliches Kurzessay ist. Aber dann kann ich halt hier auch eben, wenn ich äh, Texthalle referenzieren muss, das hier direkt reinschreiben und habe immer entweder für, für dieses Unterdokument oder für das gesamte Projekt alles im Blick. So. Was äh, auch, also gerade wenn man jetzt äh, referenzieren muss oder wenn man zwei Textteile miteinander vergleichen muss, dann, oder auch wenn man halt äh, ja, Inhaltsangaben etc. schreibt, dann ist es immer ganz gut, wenn man vielleicht zwei Dokumente nebeneinander sehen kann. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man hier unter View Layout auf Split Screen geht, äh, geht. Und dann hat man die Möglichkeit, den äh, Screen horizontal oder vertikal zu teilen. So, ich mag es eigentlich immer ganz gerne, wenn ich es vertikal teilen kann. Klicke ich hier einmal rein und gehe dann auf ein anderes Dokument. Dann habe ich halt hier. Beispielsweise äh, das Dokument, das ich bislang geöffnet hatte, also das bei Teil, Teil 1, den unter, das Unterdokument. Und jetzt auf der anderen Seite äh, hätte ich das Dokument mit den Referenzen, könnte hier also parallel arbeiten äh, und die Referenzen immer hinten auch gleich in die Bibliografie eintragen, während ich sie im Text bearbeite. So. so richtig Spaß macht das Split-Screen allerdings auch wirklich nur mit größeren Monitoren. Ich habe das Ganze jetzt gerade auf dem kleinen äh, Notebook-Monitor. Da ist es nicht so wahnsinnig lustig. Deswegen mache ich das auch erstmal wieder weg. Dann das Wichtigste ist natürlich. Ähm, ich habe jetzt zwar ein schön strukturiertes Dokument und ich habe da auch schon überall Blindtext drin, aber ich möchte dieses Dokument jetzt, dass es auch noch was aussieht. Ich möchte da Überschriften drin haben. Äh, ich möchte da Einteilungen haben. Ich möchte, dass das im Endeffekt äh, so fertig formatiertes Essay herauskommt, für das mich mein Tutor nicht schlagen wird oder auch für das mich mein Editor nicht schlagen wird, wenn ich dann ähm, Artikel schreibe oder ähnliches und wie gesagt ähm, bei Scrivener muss ich passiert dieser Schritt erst ganz zum Schluss das heißt also ich kann ja wirklich nur allen raten äh, sich von von dem Gedanken an eine normale Textverarbeitung zu lösen ich muss nicht hingehen irgendwas im Text formatieren auch also ich habe hier zwar eine, eine Formatierungsleiste aber äh, Vergesst die und klickt die möglicherweise auch weg. Ähm ich müsste jetzt gerade schauen, wo man das tun kann. Ich finde es jetzt nicht äh, natürlich. Aber also das, ist, das könnt ihr auch euch auch wegmachen. Wie gesagt, das braucht ihr während der Arbeit eigentlich nicht. Außer manchmal sage ich mal, wenn man solche Titelseiten hat. Die man später im, äh, in der, im Ausgabeprozess, also im Compile-Prozess auch nicht mehr verändert haben möchte. Aber da komme ich jetzt gleich noch dazu. So. Also, wie gesagt, wie mache ich das, dass ich diese Einzelteile des Dokuments zum Schluss zu einem hübschen Gesamtdokument zusammensetze? Und zwar gehe ich dann hier auf Compile. So. und hier äh, habe ich äh, Format erst und hier habe ich schon einige äh, vorgefertigte Ausgabeformate beispielsweise Nonfiction mit unter äh, ja mit Unterschriften Manuskriptformat. Also für verschiedene Ausgabeformate habe ich vorgefertigte, die mir mitgeliefert werden, schon teilweise mit dem Template, teilweise von denen teilweise in teilweise ins voreingestellt sind. Dann sieht man hier: Ich habe mir einige Ausgabeformate auch selbst schon angelegt. So, und deswegen gehe ich jetzt auch hier mal auf, auf Custom. So, was ich gestern mit dem Hangout falsch gemacht habe, man muss hier bei äh, Compile vor immer auch das Ausgabeformat einstellen, das man dann im Endeffekt gerne hätte. Beispielsweise, ich müsste jetzt äh, mein Kurzessay für die Uni als Word-Format ausgeben, dann sollte ich das hier auch erstmal einstellen. So. Und hier sehe ich nochmal quasi alle Teile meines Projektes. Und zwar ist hier von vornherein um, der Research-Folder, Notes, Ideas und so weiter, das ist gar nicht um, hier enthalten. Nur alles, das sich auf der Unterebene um, des Essay-Ordners befindet, ist schon mal um, für die Ausgabe vorgesehen. Das heißt, so gibt mir Scribner schon gleich erstmal eine Möglichkeit, um, ja, es, es schlägt mir die Teile, die ich nicht unbedingt in der Ausgabe drin haben muss, nämlich eben die ganze, ähm, meine ganze Recherche, meine Notizen, meine kruden Ideen schlägt er mir gar nicht vor. alle Wirklich nur alles unterhalb des Essay-Ordners gehört zur Ausgabe. So. Allerdings kann ich hier bei Compile. Auch auf All gehen und dann würde er mir wirklich alle Inhalte des Projektes in ein anderes Format ausgeben. Also, wenn man das mal so haben möchte, um es vielleicht, was weiß ich, auf dem Kindle zu exportieren oder so, dann ja, oder alles mal auszudrucken, würde ich natürlich jetzt nur für kürzere Projekte empfehlen. Aber da kann man dann schon mal auch mal alles rauslassen. So. Und hier könnte ich jetzt noch mal sagen, so, naja, die Titelseite, die möchte ich eigentlich nicht, lieber nicht mit ausgegeben haben. Oder ich habe jetzt hier irgendwo noch, was äh, weiß ich, ein äh, Text mit ein paar, ja, Anmerkungen drin liegen, möchte ich auch nicht mit ausgegeben haben. Ähm, das kann ich hier dann noch mal so einstellen. Dann ist äh, hier auf dem zweiten der zweiten, dem, zweiten Menüeintrag in compile Optionen kann ich ähm, einstellen, wo ich denn äh, harte Seitenumbrüche drin haben möchte. Also was ich quasi in in Word mit, äh, ich glaube mit Control Enter eingeben würde, kann ich mir hier für den ähm, für den Ausgabevorgang festlegen anhand der ja, der Dokumentenarten im, im Binder. So. Also, ich kann sagen, ich möchte zwischen, also, was was möchte ich zwischen zwei Texten haben? Und hier ist einfach nur eine, eine Leerzeile, oder ich könnte aber auch ein, ein spezielles Zeichen reinstellen, oder einen Seitenumbruch, oder halt einfach nur, äh, ja, einfach nur einmal ein Enter. So, jetzt bricht mir hier gerade meine Stimme weg. Ich muss mal was trinken. So, ich hoffe, jetzt sind nicht eure Ohren rausgeflogen. So. Ich kann aber halt auch sagen, ich möchte auch zwischen zwischen zwei Ordnern nur eine Leerzeile haben oder zwischen einem Ordner oder was ich zwischen dem Ordner und dem Text haben möchte, eben hier auch eine Leerzeile. Und äh, was ich immer relativ interessant finde, also zwischen dem Text und dem darauf folgenden Ordner, hier haben wir auch nur eine Leerzeile. Ich möchte da aber beispielsweise immer ähm, eine, einen Seitenumbruch haben, weil äh, ja da fängt eben ein neuer Teil äh, meines says an und äh, ja hier möchte ich dann halt einen harten Zeitenumbruch haben So und dann... Allerdings möchte ich auch noch einen harten Seitenumbruch zwischen der Titelseite und dem ersten Teil haben. Und dann kann ich, äh, das kann ich hier nicht so richtig gut einstellen. Das kann ich aber hier, also wo ich die, die Übersicht über die auszugebenden Inhalte haben, nochmal mit einem Page Break bevor, also vor dem ersten Teil möchte ich bitteschön auch nochmal äh, einen Seitenumbruch haben. So, dann gehe ich weiter zu Formatting. Das ist hier ähm, ein bisschen trickreich, äh, vor allem weil ich hier auch, äh, obwohl ich jetzt schon, glaube ich, fast drei, drei Jahre mit Scrivener arbeite, immer noch nicht so richtig durchgestiegen bin. Ähm, hier kann ich dann halt eingeben wie ich die Texte in der Ausgabe von mir formatiert haben möchte. So, dann gehe ich jetzt erstmal auf den äh, einen Text im ersten Level. Und die Vorgabe für meine Essays ist, dass ich äh, doppelten Zahlenabstand habe. Deswegen kann ich das hier eingeben und er fragt mich jetzt nochmal, ob er wirklich den Zeilenabstand ändern soll. Und ob ich auch, äh, ob auch da die ersten Paragrafen, also ob die immer eingerückt sein sollen. Und äh, beides hätte ich gerne. So, und jetzt ist das hier auf äh, doppelten Zahlenabstand ähm, geändert. Und ich checke jetzt nochmal, ob ich auch das richtige richtigen Ausgabe Font habe, Times New Roman, Normal, Size 12. Das ist genau die Vorgabe, die ich auch für ähm, Arbeiten habe, die ich an meiner Uni einreiche. Deswegen lasse ich das auch genau so. Auch linksbündig, alles wunderbar. Das stimmt so, das lasse ich so. Das Gleiche mache ich dann hier nochmal bei den, bei den äh, Subtexten. Level 1, also doppelter Zahlenabstand. Alles andere lasse ich so. So, jetzt habe ich. Äh so, jetzt habe ich hier noch eine Sache. Ich gehe noch mal auf Modify, weil ich möchte nämlich eigentlich auch ganz gerne, dass... Äh Ne, ich gehe nicht auf Modify, ich gehe zurück. Hier möchte ich auch ganz gerne, dass der Titel, den ich den äh, Dokumenten hier gegeben habe, dass da auch mit ausgegeben wird. Weil ich dann so automatisch die Überschrift ähm, enthalten habe, die ich den Essay-Teilen gebe und äh, die Überschrift auch nicht im Wordcount auftaucht. Und mir so das Ganze nicht, ähm, ja, das Ganze nicht den Wordcount zerhaut, weil die Überschrift äh, kein, And, kein Teil meines Wordcounts ist. So, jetzt hab, ist hier, das war vorher nicht da, also hier kann ich jetzt nochmal das Aussehen des Titels beeinflussen. Und zwar hat das jetzt ein Font, den möchte ich dann nicht haben, sondern ich möchte, den Times New Roman Font, den ich auch ja, generell verwende, aber hier darf er mal Bold sein, so also ein bisschen größer als der Ursprungsfont, aber das ist mir jetzt zu groß. Ich gehe mal zurück auf 14, so 14 Bold. Auch doppelter Zahlenabstand. Okay, so gefällt mir das. So. Genau hier äh, bei den Ordnern möchte ich auch, dass die Titel als Überschrift auftauchen. Deswegen hier setze ich auch mal wieder. Alles auf doppelten Zeilenabstand und Times New Roman stimmt, darf noch ein bisschen größer sein, darf bold italic sein, so und außerdem kann ich jetzt noch mal auf Section Layout gehen. Und ich möchte diese Titel immer in Uppercase haben. So, jetzt könnte ich diesen Titeln hier noch einen Präfix mitgeben. Und zwar äh, kann ich für diese Präfixes, also es gibt äh, unter Scrivener ein äh, etwas, das nennt sich Placeholder Tags. Ich glaube, ich hatte es gestern fälschlich als Variablen bezeichnet. So, und diese Placeholder-Tags kann ich entweder im Text einwenden oder eben auch hier in den Compile-Optionen. Und wenn ich jetzt hier den Placeholder-Tag äh, Spitzeklammer auf und äh, Dollar-N Klammer zu, dann sieht man es hier schon. Dann wird mir das automatisch... Äh, wenn mir da automatische Nummerierung eingefügt. So. So, damit bin ich jetzt hier erstmal bei der Form mit die eigentlichen Formatierung des Textes fertig. Jetzt komme ich zu den Transformationen. Ähm hier gibt es sinnvolle Sachen, also wenn ich mir beispielsweise Textteile hervorgehoben habe während der Arbeit, äh, das aber jetzt natürlich im Ausgabetext nicht haben möchte, kann ich das hier entfernen. Ähm, ich kann Smart Quotes zu normalen äh, Anführungszeichen äh, machen. Ich kann längere, also diese längeren Gedankenstriche zu zwei äh, Bindestrichen machen. Ich kann eine Ellipse Analyse sind diese drei kleinen Pünktchen, äh, kann ich zu drei einzelnen Punkten machen. Also hier kann ich so typografische ähm, Zeichen zu normalen ASCII-Zeichen verändern. Das interessiert mich vor allem dann, wenn ich Texte äh, in, in Text, direkten Text ausgebe. Das interessiert mich hier jetzt nicht. Hier möchte ich das typografische Zeichen auch typografische Zeichen bleiben. Also lasse ich das mal unangetastet und gehe weiter zu Replacements. Hier ähm, ja, brauche ich jetzt direkt nichts und ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht damit beschäftigt. Ähm, wichtiger für mich wären Fußnoten, die ich jetzt hier aber auch in dem Falle nicht anwenden werde. Aber sehr wichtig sind natürlich die. Äh, Seiteneinstellungen. So, hier kann ich jetzt mal erstmal auf vernünftige ähm, Werte umstellen. Paper Sides A4 ist natürlich äh, wunderbar. Orientation Portrait möchte ich auch genauso haben. So, äh, hier die Ränder, die werde ich später jetzt noch mal Ändern, weil äh, unsere Vorgaben sind, dass wir breitere Ränder brauchen. Aber auch hier könnt ihr halt, je nachdem wie ihr das haben möchtet, wenn er noch einen Rand für Notizen braucht, ähm, eben breitere Ränder setzen oder es so lassen. So, und dann habe ich jetzt äh, hier noch die Möglichkeit, ähm, Header bzw. Footer für meine Seiten einzugeben. Und hier gebe ich jetzt beispielsweise äh, meine mein Namen ein und hier würde auch meine Matrikelnummer stehen. Hier eben der Name meines Tutor und hier das Datum meiner Abgabe. Das wäre beispielsweise der siebte November 2013. So und jetzt habe ich hier das Spitzeklammer auf äh Dollar p Spitzeklammer zu. Das ist halt wieder so ein Placeholder Tag in diesem Fall für die Seite. Das möchte ich jetzt aber nicht im Header stehen haben, sondern viel lieber im Footer. Und hier kann ich jetzt auch noch mal festlegen, welchen welchen Font ich äh, für den Herder beziehungsweise in den Footer haben möchte. Hier ist voreingestellt Times New Roman äh, in der äh, Schriftgröße 10. Das finde ich so in Ordnung, deswegen lasse ich das. Ich möchte beides aber nicht auf der ersten Seite haben. Aber ich möchte auch, dass die erste Seite mitgezählt wird. So ist es in Ordnung. Und dann habe ich hier eigentlich schon alles äh, eingestellt, dass ich ähm, so ja, für meine für mein Projekt übernehmen möchte. Und dann gehe ich jetzt hin und speichere mir dieses Preset, indem ich ihm einen eindeutigen Namen gebe. In ähm, dem Fall eben den Namen meines Moduls. Und, zwei. So. und dann finde ich ihn hier oben wieder unter Format S. So und jetzt gehe ich mal hin, gebe mir das aber nicht als Word-Dokument aus, sondern äh, ich gebe das mit Preview aus. So und dann sieht man hier schön, also hier ist die die erste Seite, der erste Teil. Hier sehe ich auch schön, obwohl ich hier nicht in Großbuchstaben geschrieben habe, habe ich hier jetzt äh, den Teil 1 Überschrift in Großbuchstaben. Äh, wie ich sie eingegeben habe, nämlich Times New Roman uh, Bold Italic und, und ja, er hat mir die Texte, die Überschriften der Texte nicht ausgegeben. Das heißt, ich muss hier nochmal nacharbeiten. So, bei Formatting, hier habe ich genau bei Level 1 Plus. Habe ich nicht mit angegeben, dass der Title mit ausgegeben werden soll. Das korrigiere ich jetzt. So, Modify Title. Da möchte ich, wie gesagt, wieder Times New Roman, Bold und etwas größer. So, okay. Dann kann ich das Preset wieder sichern. So, ja, ich möchte es überschrieben haben. Jetzt geben wir es nochmal aus. Preview, so, jetzt seht ihr hier, jetzt sind auch die, die Titelüberschriften darunter. So. Sehr schön. So, wenn jetzt aber wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt beim, beim Titel, äh, da möchte ich die auf Save Close, so, beim Titel hier möchte ich eigentlich diese Formatierung beibehalten. Da möchte ich jetzt, äh, dass das im Kopal nicht, nichts mehr großartiges passiert. Und das erreiche ich, indem ich eben hier auf der Übersicht, in der Compile-Seite, dieses eine Dokument, ist eine Subdokument als as is markiere. Dann wird mir das, im, also selbst wenn ich hier jetzt andere Fonts verwende und äh, hier jetzt schon wirklich äh, Formatierung verwende, wird mir das im, im Compile nicht mehr umgeworfen. Um so. Compile jetzt nochmal zum, zum Preview. Also, hier sieht man auch schon relativ schön. Da ist dann halt auch der doppelte Zahlenabstand angewendet worden. Und wenn ich das Ganze jetzt als Word-Dokument exportiere, Test draus. So, hat das exportiert und ich kann mal das Endergebnis aufrufen. So, mein Testdoc. So. Und hier sieht man jetzt auch schön, also ich habe hier den Seitenumbruch zwischen dem Titeldokument und dem ersten Teil, wie ich ihn mir eingestellt habe. Hier müsste ich jetzt nochmal nacharbeiten. Hier ist mir beispielsweise der Abstand zwischen der Überschrift und äh, dem Eigentlichen Text nicht groß genug. Ich glaube, ich habe hier vergessen, nochmal für den Titel eben den doppelten Zeilenabstand anzugeben. So. Und man sieht, hier ist das Dokument zu Ende und vor dem zweiten Teil habe ich jetzt wieder einen Seitenumbruch, genau wie ich das haben wollte. So, ebenfalls vor der Bibliografie nochmal einen Seitenumbruch. Man sieht aber auch, hier sind noch halt ein paar unschöne Seiten, was er nämlich jetzt auch nicht gemacht hat. Er hat die äh, einzelnen Paragraphen nicht eingerückt. Äh, da müsste ich dann noch mal schauen, wieso er das nicht getan hat. Oder was ich jetzt gerade in meinem Wirrenkopf nicht beachtet habe, als ich die Compile-Optionen eingegeben habe. Martin, könnte man hier nochmal raufgehen. Modify Title, stimmt, hier hatte ich nur einfachen Zahlenabschwand. Also apply Paragraph Indentation. Eigentlich dachte ich, ich hätte das getan, aber tja, wieso macht er das nicht? Okay, also das müsste ich jetzt noch rausfinden. Wie gesagt, ich bin hier. Scrivener ist so komplex, dass ich hier einfach selbst immer noch absoluter Anfänger bin, auch mit drei Jahren Benutzung. Aber eigentlich, je mehr man, je mehr man über Scrivener lernt, umso mehr liebt man es auch. So. Gut. Damit wäre ich jetzt mal, hätte äh, jetzt schon mal das Wichtigste geschafft, also die Export-, die Compile-Optionen. Dann möchte ich halt, euch jetzt noch ein paar Sachen zeigen, wie man quasi den Fortgang in so einem Projekt äh, im Auge behält. Und zwar äh, hier oben gibt es Direkt im Zentrum gibt es noch die verschiedenen Ansichtsarten, also den, das Corkboard. Das hatten wir ja schon. Hier sieht man dann auch. Ich hatte ja vorhin den Status des Dokuments auf Don umgestellt. Hier sieht man das schön. Und dann gibt es noch diese ähm, ja, Projektansicht, möchte ich es mal nennen. Ähm, diese Projektansicht wirkt auf ersten Blick gar nicht so wahnsinnig toll, aber man kann sich hier ähm, über View den Outliner kolumns also im Original heißt es Outliner Ansicht, ähm, noch so ein paar sinnvolle Zeilen hinzufügen, beispielsweise ein Word Count. Wenn er jetzt äh, eher, also im englischen Sprachraum werden eher, wird eher nach Word -Count gearbeitet, während im äh, deutschen Sprachraum ja eher nach äh, Zeichen bzw. Seitenanzahl gearbeitet wird. So kann jetzt den Gesamtword count noch anzeigen lassen, Total Character Count um. und dann vielleicht noch Target beziehungsweise Target Type. Und dann gebe ich noch den Progress ein. So. Das sieht jetzt hier auf dem kleinen Bildschirm auch nicht so prickelnd aus. So, die Sache ist die. Ich kann mir jetzt für jedes einzelne Dokument beispielsweise, ich weiß, ich habe äh, für mein kurzes kurz Essay, für jeden äh, Teil der Aufgabe habe ich jeweils einen Wordcount von 500 Wörtern. So und die gebe ich hier ein. Wenn ich dann wieder auf diese Outliner Ansicht, auf diese Projektansicht gehe. So. Na. Gehe auf. Dann. Ähm, kann ich hier auf, auf dem Brokers-Bar eben schauen, wie weit es ist dann mein, äh, ja, meine Gesamtarbeit in den in einzelnen Unterbereichen so fortgeschritten. So, hier wäre ich jetzt schon über dem Word count hier sieht man ja auch Word count 997 Wörter, hier habe ich nur 199, hier bin ich noch drunter. Was ich hier ein bisschen schlecht finde, ist eigentlich immer, also wenn... Jemand, der wie ich äh, regelmäßig auf einen Ziel Word Count hinarbeiten muss, diesen aber nicht überschreiten darf, ähm, finde ich es hier eigentlich relativ schlecht, dass der da, äh, Progress Bar, dass der da immer grün bleibt, egal wie sehr ich schon über meinem Ziel Word Count drüber bin. Das heißt, eigentlich würde ich mir hier wünschen, dass er spätestens nach 10% über dem Ziel Word Count ins Rote umschlägt wieder. Das sind also die Kleinen äh, ja die Kleinigkeiten bei Scrivener, die mh, ja, noch verbesserungswürdig sind. Aber äh, es gibt ja auch Foren, in dem man sich beteiligen kann, in denen man auch äh, Feature-Wünsche stellen kann, wie es so häufig ist, wenn die Feature-Wünsche nicht immer beachtet oder es dauert sehr lange Zeit, bis sie beachtet werden. Aber das kann man hier wünschen. So. Und auf dem Einzeldokument sehe ich auch hier unten in der rechten Ecke nochmal den Progress Bar. Wie gesagt, hier kann ich dann auch mit diesem kleinen Zielsymbol einstellen, wie denn ein maximaler Wordcount ist. So, und hier sehe ich eben, hier ist es noch orange, da bin ich. Und das kleine Zielzeichen ist rot da bin ich eben noch weit von meinem Ziel entfernt hier sehe ich das ganze auch noch ausgeschrieben also nicht nur grafisch also ich habe hier 199 Wörter vom von meinem Ziel 500 Wörtern bin also noch äh, 300 Wörter entfernt und ich habe so viele äh, Characters so das ist jetzt äh, ganz praktisch wenn ich äh, ein Ziel Word count für Unterdokumente habe. Also, ich habe hier zweimal 500. Ich muss mich jeweils an die 500 halten. Ich darf nicht äh, zusammenzählen zu 1000 Wörtern und in dem einen Teil 700, in dem anderen Teil nur 300 schreiben. Das geht hier nicht. Aber beispielsweise, wenn ich äh, Artikel schreibe und halt sage, so ich muss für den gesamten Artikel habe ich halt so 1500, äh, nicht 15000 äh, 15 Zeichen, sage ich mal. So, dann habe ich hier noch ein Projekt-Target. -Tar dann kann ich halt wirklich für dieses gesamte Projekt äh, ein Ziel angeben. Also beispielsweise könnte ich hier sagen, wie es jetzt für einen längeren Artikel von mir wäre. Ich habe hier ein Ziel von 15.000 äh, Zeichen. Kann ich hier eben auch umstellen von, von Wörtern auf Zeichen. Also nochmal noch mal zu zeigen. Ich finde das hier unter Projekt-Targets. Projekt so Dann kann ich auch noch sagen, also jedes Mal, wenn ich mich an dieses Projekt ransetze, dann möchte ich äh, mindestens 1000 Zeichen in einer Session schreiben. So. Dann kann ich hier einfach schauen, habe ich denn schon mein, äh, ja, mein Session oder mein Tagespensum erreicht oder nicht. Ähm, ich habe dieses Projekt-Tartjord äh, meistens offen und schiebe mir das hier oben dann so in die Ecke. Und äh, das bleibt dann auch, äh, ja, ganz, bleibt auch immer in Sicht. Also es äh, legt sich über äh, das skrivene Hauptfenster und ich kann hier ganz normal weiterarbeiten und das bleibt dann immer so da oben in der Ecke in meinem Blickfeld und ich sehe, äh, ja, wie meine Arbeit voranschreitet. Das ist schon ganz praktisch. Was äh, Carla gestern ja auch gefragt hatte, wenn sie äh, wenn sie wissen muss äh, für ihre Projekte, also sie muss halt häufig wissen, wie viel Seiten das dann wären. Und das kann ich hier unter Projekt Projekt rausfinden. Dann kann ich unter Optionen beispielsweise auch eingeben, was dann eine Seite ist. Wie gesagt, und im, im deutschen Sprachraum sind meistens 1800 äh, Zeichen eine Normseite, so dann gibt er mir halt quasi jetzt für mein gesamtes Projekt aus äh, oder ja jetzt im Augenblick nur für für die hier genau hier für das gesamte Projekt. Also das wären jetzt schon mal äh, in einem ausgedruckt werden jetzt schon mal sechs Seiten. noch so. äh, unter der Prämisse, dass es auch äh, mit doppeltem Zahlenabstand ausgedruckt wird. So. Gut, also dann haben wir hier jetzt die, die Outliner Ansicht, wo ich mir halt einfach, wie gesagt, auch über längere Projekte einen relativ guten Überblick äh, verschaffen kann, was ist denn ähm, Sache, also, was, was steht wo drin? Hier kann ich dann halt auch einfach quasi mal umsortieren. Also, wenn ich jetzt in einem Roman, Roman schreibe und denke, naja, diese, diese Szene kommt aber vor der anderen Szene, dann kann ich die hier auch rumschieben. Oder ich kann natürlich auch hier auf aufs Corkboard gehen und hier Textteile rumschieben. So, und eigentlich bin ich damit tatsächlich schon durch die wichtigsten Sachen fast durch, bis auf eines. Also wir haben hier jetzt natürlich einen, äh, wir haben uns jetzt eine Vorlage genommen und wir haben uns, äh, ja wir haben uns diese für diese Vorlage noch eine eigene Einteilung angelegt und wir haben uns eigene Compile-Optionen angelegt und jetzt ist natürlich die Frage, kann ich mir so auf diese Art und Weise eigene Templates basteln und äh, kann ich diese diese Compile-Option jetzt auch auf andere Rechner übernehmen? Ich zeige das jetzt erstmal. Ähm, ich zeige das eben nicht bei Compile. Äh, wo war es nochmal? So, ich kann jetzt wie gesagt hingehen und diese Aufteilung beispielsweise als Template speichern. So, und ich kann dann auch sagen, also ich kann hier den Titel angeben, ich kann sagen, in welche Kategorie äh, soll es denn abgelegt werden. Nehmen wir es mal Nonfiction und nennen es Melas. TMA Template. So ja. Mit Abwandlungen von Mela. Und dann speichere ich das, und hier sagte dann auch. Er speichert diese Template also unter Users, Miller, Eckenfels, Updata, Local, Scrivener, Scrivener Projekt Templates. Und dort kann man sie sich dann auch rauskopieren und auf einen anderen Rechner kopieren. Das Gleiche geht im Prinzip mit den Compile-Optionen. Also, wenn ich mir diese, diese Presets äh, speichere, dann legt er die ab hier in User, Miller, Eckenfels, Updata, Local, Scrivener, Scrivener, Compile Settings. Und auch dort kann ich mir äh, das selbst angelegte Setting rauskopieren und dann auf dem anderen Rechner mitnehmen. Und wenn ich mir, ähm, ja, so ausführliche, ein ausführliches Template selbst baue, mit ausführlichen, wichtigen Compile-Settings, dann muss ich eigentlich auch immer schauen, dass ich äh, nicht nur äh, das Template Irgendwo anders hin kopiere, sondern eben auch, dass ich die Compile Settings nicht vergesse. Also, dass hier Compile Settings und das Template eigentlich zusammengehören. Ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen handlicher von Scribner gemacht wäre, dass man da eben um Template Export noch das passende, die passenden Compile Settings mit auswählen kann. Aber das ist leider nicht so. So, gut. Dann äh, sind wir soweit, denke ich auch erstmal durch. Es gibt noch ziemlich nette andere Optionen, hatte ich gestern auch Carla schon mal gezeigt. Beispielsweise auch sehr nett. Äh, meistens hat man ja dann irgendwo doch mal ein oder zwei Leerzeichen zu viel, die wieder aus dem Text rauszusuchen. Also wenn man irgendwo halt doppelte Leerzeichen hat, äh, das sind relativ lästige. Aufgabe und dann kann man hier eigentlich Text auswählen und unter Convert äh, multiple spaces to space eingeben und dann werden so doppelte Leerzeichen automatisch automatisiert rausgesammelt und man hat gar keinen Stress damit. So. <lacht> Ich gehe noch mal kurz in die Optionen. das jetzt war aber nicht wahnsinnig spannend eigentlich äh, so insgesamt aber äh, beispielsweise wo haben wir es? Man hat hier natürlich auch noch äh, Irgendwo, ach ja, genau, hier kann man natürlich auch die Sprache einstellen. Hier sieht man ja schon, das ist ein deutscher Text und ich habe alles rot unterkringelt, weil die Sprache natürlich auch auf Englisch eingestellt ist jetzt. Ähm, hier kann ich es natürlich dann auf Deutsch umstellen, müsste dann aber neu starten, was ich jetzt gerade nicht machen möchte. Tja, und ich denke, damit wäre ich erstmal durch. Ähm, Falls ihr Fragen habt, äh, könnt ihr die ja als Kommentare hinschicken. Was ich auch noch verlinken werde unter dem Video, ist auf jeden Fall diese Liste der Placeholder-Tags. Wie gesagt, ihr könnt ihr ja auch in den Text teilweise einfügen. Das sind ganz sinnvolle Sachen darunter, wie beispielsweise, dass halt automatisch der Wordcount eingefügt wird. Nur, das ist dann immer der komplette Projekt-Wordcount, leider. Um, ja, oder hier äh, Datum und Uhrzeit und ja andere Informationen. Das werde ich wie gesagt auch nochmal am Ende, also im Video, verlinken. Oh, und ansonsten hoffe ich, das war jetzt eine halbwegs vernünftige Einführung. Äh, wie Man sich ins Grivener Projekt aufbaut und wenn ihr da andere Meinung seid, muss ich es eben noch mal neu machen. Jedenfalls erstmal Tschüss.